Wir sind Thermoplan! Ich zeige euch den spannenden Alltag von Mechanikpraktikern bei der Thermoplan.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 Nach Mechanikpraktiken kann ich noch die Produktionsmechanik EFZ weiterführen. Bei guter Schul- und Arbeitsleistung ist es möglich, ins Zoll einzusteigen. Wenn dir die mechanische Arbeit gefällt, dann bewirb dich bei uns für eine Lehrstelle.